Einen schönen guten Abend, seien Sie herzlich willkommen hier bei uns vom House of One, nicht im House of One. Das House of One wird noch gebaut, die Baustelle ist unweit von hier und bis das House of One dann mal halt steht, so lange sind wir in verschiedenen anderen Räumen, heute mit dem Lesezeichen hier im Schleiermacherhaus, auch mitten in Berlin, seien Sie herzlich willkommen hier im Raume und auch alle die, die uns digital im Netz zuschauen. Wir haben hier hinten so ein bisschen angedeutet, wie es mal sein wird im Hausaufwand, damit auch die Zuordnung klar ist. Wir sind heute wie immer zu dritt. Drei Perspektiven auf ein Thema. Das Thema ist die Gnade Gottes in der Sicht dieser, der drei monotheistischen Religionen. Kübra Dalkilic, Theologin und Podcasterin vom Hausaufwand, wird hier für den Islam sprechen. Andreas Nachama, der Rabbiner für die jüdische Sichtweise und mein Name ist Gregor Hoberg. ich bin Pfarrer im Hausaufwand für die christliche. Und wir beginnen wie immer chronologisch, das heißt mit der jüdischen Sicht, gehen dann der Reihe nach durch und nach den drei Impulsen öffnen wir ins Publikum und Sie können Fragen stellen, wir können diskutieren. In diesem Sinne, du hast das Wort. Ja, die Frage... Und Gnade im Judentum ist, vielleicht nicht so ausgearbeitet theologisch, wie das im Protestantischen der Fall sein mag. Aber es taucht sozusagen immer in einem Dreiklang in den Gebeten auf. Also zum Beispiel in dem Gebet für Frieden, im Morgengebet, Sim Shalom, gib Frieden, Tova, Uvracha, Glück und Segen, und dann kommt es schon. Gen Gunst, Gnade und Erbarmen. Und dieses äh, Dreierpack, Gunst, Gnade und Erbarmen, Gen das taucht äh, in der, im jüdischen Gebetbuch, äh, im Morgengebet, im tisch also nach dem Essen, äh, an verschiedenen Stellen immer wieder auf und äh, zeigt sozusagen, äh, dass diese Dinge sozusagen nicht voneinander zu separieren sind, sondern dass sie eigentlich äh, zusammengehören. Und äh, das will ich jetzt einfach mal anhand von ein paar äh, Beispielen äh, äh, benennen. Also dieses, äh, diese Gnade, die taucht zum Beispiel auf in dem äh, Spruch der Gefangene bittet um Gnade. Also ein Gefangener bittet um Gnade. Und äh, das ist sozusagen dann die Gnade Gottes, die ihn vielleicht befreit, die ihn wieder freikommen lässt. Dann gibt es äh, dieses zweite Wort der Gunst, der Anmut. Das ist sozusagen äh, das, was. Äh, ein Mensch selber einbringt. Also ein Mensch kann sozusagen jemand anders gegenüber anmutig, gnädig äh, sein. Und es gibt äh, schließlich äh, sozusagen die Güte und die Freundlichkeit, die Heset. Das ist sozusagen etwas, was eher eine göttliche Eigenschaft ist, der der Mensch ebenfalls sich annähern kann. Also er kann versuchen, das zu tun. Und schließlich äh, sozusagen Chen, wachet Rachamim. Rachamim ist also die Barmherzigkeit. Rechem ist die Gebärmutter. Also es ist sozusagen etwas, was aus dem Inneren des Menschen herauskommt. Aber am Ende, so wie die äh, Gebärmutter von äh, Gott verschlossen sein kann, und dann kriegt die Frau keine Kinder, wir kennen aus der Bibel genügend Beispiele, wo das so gewesen ist, ähm, auch das liegt sozusagen eigentlich in der Hand Gottes. Und der Mensch ist bestenfalls sozusagen auf dem Weg, sich auch dem anzunähern. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit äh, drei äh, im Grunde göttlichen Eigenschaften zu tun die äh, sozusagen nennen sich der Mensch durch Gebet, indem er sich das immer wieder vergegenwärtigt, aber am Ende auch natürlich durch sein Tun und Handeln, durch sein Wirken äh, annähern kann. Dann kommt aber schon die Frage, ja wie ist das? Äh, was ist zum Beispiel äh, Gerechtigkeit? Und die Gerechtigkeit ist eben äh, dieser Überlegung nach natürlich auch eine Eigenschaft Gottes, aber sie ist auch eine Gnadengabe Gottes an die Menschen. Also, die Menschen können Gerechtigkeit walten lassen, zum Beispiel durch einen Gerichtsspruch und indem man äh, sozusagen einen Sachverhalt sehr genau aufklärt und damit Licht ins Dunkel bringt und äh, damit äh, Gerechtigkeit äh, jemanden, der. Gestohlen wurde oder verletzt wurde, äh, walten lässt. Und damit sind wir dann schon wieder ganz äh, äh, nah an der äh, Gnade dran, sozusagen, weil Gerechtigkeit ist eine Gnadengabe Gottes auf die, auf die Erde. Der Mensch von sich aus ist nicht gerecht, sondern Gott ist gerecht. Der Mensch kann sich dem nur annähern. Und so geht das eigentlich äh, sozusagen äh, immer äh, weiter und hat dann allerdings einen Tag äh, im Jahr, wo es tatsächlich darum geht, dass äh, Gott Gnade walten lässt, nämlich an dem Yom Kippur, an dem Fasttag, also für die Muslime ist jetzt bald ein Fastenmonat, äh, ein Tag, wo man sozusagen 25 Stunden äh, fastet, nämlich vom ein-, also schon vor Einbruch der Dunkelheit, vielleicht also sogar 26 Stunden vor Einbruch der Dunkelheit, bis... Sozusagen die Dunkelheit wieder da ist. Und äh, man wird in dieser Zeit weder was essen noch was trinken, äh, um damit die Gnade Gottes zu erwirken für die, Klammer auf, schlechten Taten, Klammer zu, äh, die man äh, das Jahr über äh, äh, gemacht hat. Also man bittet Gott um Gnade für ein weiteres Lebensjahr, für ein weiteres Lebensjahr, in dem man dann eben gelobt, gute Taten zu machen oder sich Gott anzunähern. Also all diese Eigenschaften, die Gott hat, sich ihnen anzunähern und ein besseres Leben zu führen. Also das sind sozusagen die, die, die Kernpunkte. Es ist eine göttliche Eigenschaft, diese Gnade, aber der Mensch kann sich ihrer und er kann auch in bestimmten Situationen Gnade walten lassen, also zum Beispiel der Gefangene, der ihm freigelassen wird. Und das ist äh, das, was äh, sozusagen äh, immer wieder äh, getan werden soll, die Israeliten, so heißt es immer, sie Sündigen und äh, durch äh, Umkehr, durch Reue, durch Reuhaftigkeit, äh, durch Erbarmen, Nähert man sich sozusagen an die Dinge sozusagen wieder an. Also ähm, das ist, denke ich, so der Kern äh, des Ganzen. Ich habe vorhin gesagt, es kommt also im Gebetbuch häufig vor. Es kommt im Gebetbuch eben auch vor, äh, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, äh, an der Stelle, äh, wo es äh, am Ende des Essens darum geht, dass man Gott für das Essen dankt. Und da heißt es eben auch, glaubt, seist du, ewiger unser Gott, Gebieter der Welt, der du die Welt mit Güte, Gnade und Barmherzigkeit nährst. Also, äh, es ist nicht nur so, dass diese Gnade und Barmherzigkeit eine abstrakte Eigenschaft ist, also sie ist eigentlich Bestandteil der Nahrung. Man, indem man auch isst, nimmt man sozusagen von der Gnade Gottes ein Stück in Empfang, denn das Essen sättigt ein und erhält das Leben. Also es ist nicht nur etwas Abstraktes, sondern es hat auch, was ich jetzt mal fast sagen, in jedem Leib Brot, den man isst und den man so quittiert mit einem solchen Dankgebet, hat es auch was ganz ja, Geerdetes und Praktisches. Ja, vielleicht mal bis zu dieser äh, Stelle, äh, vielleicht kommen ja nachher noch ein paar Fragen oder ergeben sich auch aus den äh, äh, Ausführungen meiner beiden Kolleginnen und meines Kollegen. Wir machen es so, wenn direkt Rückfragen zu dem Gehörten sind, Verständnisfragen, dann stellen Sie die am besten gleich jetzt und ganz allgemein Fragen, Diskussionsbeiträge dann, wenn alle drei durch sind. Gibt es Verständnisfragen? Da zwei, bitte er vorne und dann dahinter. Ich habe nicht gewusst, dass der äh, Begriff Barmherzigkeit äh, was mit Gebärmutter zu tun hat. Äh, kann ja. man mir das nochmal... Im Hebräischen, Ra äh, also das hebräische Wort äh, Rechem und äh, äh, Rachamim, die Barmherzigkeit, das ist sozusagen der gleiche Wortstamm. Und äh, es ist nicht nur der gleiche Wortstand, sondern es ist im Kern das gleiche Wort. Aber das lässt sich in der Übersetzung nicht, nicht aus, äh, ausdrücken. Ist interessant, äh, dieser Zusammenhang. Ja. ja. Und die Frau dahinter hat auch eine Frage. Ich hm. habe den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit nicht ganz verstanden. Sind diese Begriffe austauschbar? Also ich habe bisher so Barmherzigkeit auch so verstanden, so als Rührung in den Eingeweiden. Und Gnade ähm, kann man auch walten lassen aus, aus sachlichen, intellektuellen äh, Vorstellungen. Ja, das habe ich ja gesagt. Also ja. man kann Gnade walten lassen, indem man einen Gefangenen zum Beispiel entlässt. Genau. Ja. Ja, das ist sozusagen... Äh, das aber er nicht damit äh, mit dem theologischen Begriff gemeinte. Die diese drei theologischen Begriffe kennen, Hesse, Rachamim, die liegen sozusagen also äh, ganz dicht beieinander und kommen auch in aller Regel in den Gebeten immer als Dreiklang daher. Also bilden sozusagen eine Einheit und sie sind eben diese Eigenschaften Gottes eigentlich, die der Mensch, denen der Mensch versuchen soll sich anzunähern, sie nachzuahmen, sie in sich aufzunehmen, wie auch immer? Das ist eine interessante Frage, weil die begegnet auch nochmal in, in meinem äh, Redebeitrag, weil es ist sehr schwer, die zu trennen. Es ja. ist nicht trennscharf. Es geht da oft ineinander über, Barmherzigkeit und Gnade. Dazu komme ich gleich noch. Weiß jemand von Ihnen, was die Weihnachtsgnade ist? ist ein Vorgang, es, der gar es, es nichts mit nicht, Religion zu tun hat. Ist nicht über äh, S dran? Wir haben es auch immer ah, okay. Weiß es jemand? Findet jedes Jahr statt, rund ums Weihnachtsfest, in 15 Bundesländern, in einem nicht, die Weihnachtsgnade. Das heißt, es wird Gefangenen, die rund um, die kurz nach Weihnachten oder in der Zeit danach vielleicht äh, auf ihre Entlassung warten... Da wird die Entlassung vorgezogen, ohne dass es dafür rechtliche Gründe gibt. Das ist einfach so eine Art Gnadenerlass. Die dürfen früher nach Hause, weil Weihnachten ist. Und das passiert jedes Jahr in Deutschland. Rund 1.000 Gefangene sind auch in diesem Jahr, also im letzten Weihnachten 2022, wieder vorzeitig entlassen worden. Manche sogar zwei, drei Monate. Am großzügigsten ist bei dieser Regelung wohl immer Berlin. Und es gibt ein Bundesland, das die Regelung gar nicht mitmacht. Beraten Sie mal, welches das ist. Bayern. Tatsächlich Bayern. Man weiß gar nicht so genau warum, aber Bayern macht es nicht. Das Christliche weiß ja auch nicht, warum das so ist. Aber das Interessante ist, es ist ja, wenn man das mal überträgt, was da passiert, Gnade vor Recht. Nicht das Recht gilt, sondern die Gnade gilt. Und das meint, jemand bekommt etwas geschenkt, worauf er gar keinen Anspruch hat. Und genauso ist es, verhält es sich im Grunde auch mit der Gnade im religiösen Bereich. Es geht da immer um die unverfügbare Zuwendung Gottes, die grundsätzlich allen Menschen gilt. Also auch in diesem Fall handelt es sich um ein unverdientes Geschenk. In den monotheistischen Religionen ist Gnade darum auch immer eine Grundeigenschaft Gottes gegenüber den Menschen. Das gilt für alle drei. So haben wir es jetzt im jüdischen Teil gehört und im muslimischen wird es ähnlich sein. Das Wort Gnade, das wir im christlichen benutzen, leitet sich ab von dem schon gehörten in der Hauptsache von dem gehörten Heset aus dem Hebräischen und dafür steht dann im griechischen Neuen Testament in der Regel Charis, Charis und im Latein Grazia. Und die Übersetzungen sind sehr, sehr vielfältig. Im Grunde ist es so eine Art Containerwort für alles, was irgendwie gut ist. Also wenn man es ins Deutsche überträgt, gibt es Stellen, da wird es übersetzt mit Geschenk, Gefälligkeit, Gabe, Gnade. Wohlwollen, Zuwendung, Gunst, Gunst, die den Menschen von Gott ohne Vorbedingungen entgegengebracht wird. Also es hat ein sehr breites, positives Bedeutungsspektrum. Die ganze Bibel ist durchzogen von Erfahrungen, in denen Menschen Gnade erfahren von Gott in Form von Zuwendung, Befähigung, aber auch in Form von Zurechtweisung. Im Ersten Testament geschieht es meistens, korriere mich, wenn es falsch ist, gegenüber dem Volk Israel. Im Neuen Testament ist es individueller. Da gibt es auch viele Stellen, die sozusagen auf das Persönliche abzielen. Gnade, die Gott dem Gläubigen, der gesamten Menschheit ohne Vorbedingungen schenkt, bildet auch den Kern der christlichen Botschaft. Sie ist der Zentralbegriff der Gotteserkenntnis und er beschreibt das Geschehen zwischen Gott und Mensch. Und das Besondere in der christlichen Lesart ist, dass die Gnade, personifiziert in Jesus Christus begegnet. Also alles, was Jesus Gutes tut, sein ganzes Leben, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung, sind ein Abbild der Gnade Gottes. Sie machen sie uns sichtbar. Also so versteht es der christliche Glaube. Er bringt damit die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Gnade stärker ist als die Verfehlung jedes einzelnen Menschen und stärker ist als der Tod. Wer christlicherseits an Christus glaubt, der ist sozusagen hineingenommen in Gottes Gnade und darf darum auch auf die Überwindung seines Todes rechnen, auf die Auferstehung. Berühmt geworden gerade im protestantischen Bereich der Kirche ist die Gnadenlehre des Apostel Paulus. Er, er beschäftigt sich sehr ausführlich damit. Bekannter ist sie unter dem Namen Rechtfertigungslehre. Paulus versucht zu erklären, dass man, dass man die Gerechtigkeit, die von Gott gegeben ist, die er sozusagen den Menschen schenkt, weil der Mensch selbst sie gar nicht erreichen kann über seine Werke, dass man die bekommt, indem man dem Geschenk Gottes vertraut, indem man an Gott glaubt. Das ist der Kern der Rechtfertigungslehre. Später in der, in der äh, Entwicklung der katholischen Kirche in den ersten Jahrhunderten, äh, ringt sich darum um dieses Verhältnis von Glaube und Werk immer wieder äh, ringen sich darum Auseinandersetzungen verknüpft damit ist auch die Frage danach was ist denn der Menschen Beitrag wenn es um die Gnade Gottes geht also hat er irgendwas dazu, kann er irgendwas dazu tun oder ist es wirklich ein reines Geschenk und wenn er was dazu tun kann dann würde es ja bedeuten er ist er hat einen freien Willen, er kann es von sich aus beeinflussen, die Gnade Gottes. Da gibt es einen Mann, der hieß Pelagius, der hat diese Lehre vertreten, die ist aber dann auf einem Konzil im 5. Jahrhundert verworfen worden und man hat sich darauf geeinigt, es so zu lesen, wie Augustin es interpretiert hat. Und, August, und diese Interpretation zählt im Grunde mehr oder weniger bis heute, im, zumindest im katholischen Bereich. Augustin sagt, dass der Mensch aufgrund der Erbsünde, also jeder Mensch wird sozusagen aufgrund des Vorganges am Anfang der Bibel geschildert, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, wird die Sünde von da an ja immer weitergegeben und man wird, jeder Mensch wird in die Sünde hineingeboren und diese Sünde kann er nicht von sich aus überwinden, sondern nur, wenn Gott ihm die Gnade schenkt. Er ist also auf die Gnade angewiesen, um da wieder rauszukommen. Also es gibt eine gewisse Willensfreiheit, aber die ist eingeschränkt. Und um, dieses, um diesen Grundgedanken hat sich dann in den folgenden Jahrhunderten in der Theologie ein riesiges Gnadengebilde äh, äh, etabliert. Also immer wieder und immer detaillierter wurde dann versucht zu beschreiben, wie die Gnade wann an welcher Stelle wirkt. Also es ist alles hochkomplex, es füllt Bücher und es ist auch verknüpft worden dann mit bestimmten, Tätigkeiten. Das bekannteste ist die Verknüpfung mit dem Ablasshandel. Man konnte sozusagen sich Gnade erkaufen, nicht nur durch bestimmte Glaubenshandlungen und durch bestimmte Taten, die man, die man Tat, sondern eben auch durch Geld. Und spätestens an dem Punkt war das für manche Theologen nicht mehr schlüssig und einsichtig und sie wollten das ganze wieder vereinfachen und auf die Bibel zurückführen und so war es auch mit Luther, der das, der das gesagt hat, so kann es nicht sein und hat nochmal insbesondere die Psalmen und den Römerbrief von Paulus gründlich gelesen, um dann festzustellen, dass es aus seiner Sicht ganz anders gemeint ist. Dass man, und, und Luther geht sogar so weit, dass er sagt, der Mensch hat bezogen auf Gott keinen freien Willen. Es, er ist da ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Die geht immer voran, die ist, von Gott kommt immer der erste Schritt und dann kann der Mensch durch sein Glauben Ja sagen zu Gott. Also durch die Annahme der, der Botschaft von Jesu, seinem Leben, seinem, seiner Heilstat für uns, die allein aus Gnade uns geschenkt ist, sola gratia, er bringt es auf dieses Schlüsselwort, dadurch ist man sozusagen vor Gott gerechtfertigt, angenommen und frei. Das ist der Kern der lutherischen Lehre und damit konnte sozusagen der ganze Ablass und alles, was man für die Gnade tun musste, vom Tisch gefegt werden. Und es gab jetzt eine direkte Möglichkeit für jeden einzelnen Menschen, durch seinen Glauben, sich mit Gott zu verbinden und Gott direkt zu antworten. Die katholische Kirche hat da hingegen viel mehr Wert darauf gelegt, dass die Vermittlung der Gnade Gottes immer noch eine wichtige Rolle spielt und dass die durch die Kirche erfolgt, insbesondere durch die sieben Sakramente. Das ist bis heute noch ein wichtiger Punkt im katholisch geprägten christlichen Glauben, dass, es, dass die Gnade natürlich von Gott kommt, aber dass die Vermittlung der Kirche da eine wichtige Rolle spielt. Genau. Heute gibt es so Mischpositionen, die sozusagen versuchen, zwischen katholisch, katholischer und evangelischer Tradition zu vermitteln. Also, einerseits versucht man schon festzuhalten, dass der Mensch auch einen Teil hat in diesem ganzen Prozess, einen Anteil hat. Andererseits aber auch zu sichern, dass das Entscheidende prä immer bei Gott liegt. Und man verbringt es so zusammen, dass man sagt, Gottes Gnade befreit den Menschen zum Glauben. Ja sagen muss er dann selbst. Also er hat die Freiheit auch Nein oder Ja zu sagen, aber das ist das, was beim Menschen liegt, diese Aufgabe. Zusammenfassend, äh, möchte ich noch mal auf diesen zweiten Begriff El-Rahman der barmherzige der auch sich auf das hebräische Herrset zurückführen lässt und der im Koran eine ganz zentrale Rolle spielt ich glaube jede suche bis auf eine beginnt damit der ist von seiner grundbedeutung her und da kommt glaube ich wieder die verknüpfung zu gebärmutter zu gebärmutter ist er hat ja eine betonung des mütterlichseins also er betont die Herzlichkeit und Zärtlichkeit, die in der Gnade Gottes dr drinsteckt. Und so ist es auch heute in der Theologie meistens verstanden, dass die Gnade ist Ausdruck einer Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, ein dynamisches Geschehen, wo der erste Schritt immer von Gott ausgeht. Und diese ganzen vielen theologischen Theorien und Gedanken darüber, die sind natürlich sehr interessant, aber so richtig verstehen, was, was damit gemeint ist und, und wie das Ganze ins persönliche Leben hineinragt, das gelingt am besten, indem man eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis. Und zur Gnade gibt es ein wunderbares Gleichne Gleichnis, ich lese es jetzt vor, in Lukas 15 steht es, ein wunderbares Gleichnis, das sozusagen die ganze Fülle dessen, was da drin steckt, wenn man sagt, Gott schenkt den Menschen die, seine Gnade, ohne dass er dazu was tun muss, die wird in diesem Gleichnis höher und sichtbar. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere unter ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Teil der Güter, der mir gehört, mein Erbe, gib es mir jetzt schon. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land, und brachte sein ganzes Gut durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, war eine große Teuerung im ganzen Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger in dem Land. Und der schickte ihn auf seinen Acker, dass er die Säue hütete. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen, denn er hatte großen Hunger mit den Schalen, die die Säue aßen. Aber niemand gab sie ihm. Da kam er zu sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die zu essen haben, die Brot die Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, aber mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und mit diesen Gedanken machte er sich auf und kam zu seinem Vater da er aber noch fern von zu Hause war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu seinem Vater, wie er es sich vorher überlegt hatte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Da unterbrach ihn der Vater und sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Kleid und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerring an seine Hand, und gebt ihm Schuhe an seine Füße, und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil, aber dieser Teil ist sozusagen das, was Jesus erzählt, um zu zeigen, wie Gottes Gnade funktioniert. Der Sohn hat sich ja nun wirklich schoflich benommen und trotzdem spielt es gar keine Rolle in, in dieser Geschichte. Er kann einfach wiederkommen und wird umarmt und es gibt keine Vorwürfe und keine Abrechnung. Es wird zusammen gefeiert. Gut, dass der andere Sohn, der zu Hause geblieben war, der zweite der beiden, dann damit nicht einverstanden war, das ist dann nochmal eine andere Teil Geschichte. Am Ende wird aber auch er mit hineingenommen in das Fest. Weil es geht in dem Gleiches nicht darum aufzuteilen zwischen denen, die sozusagen treu im Glauben sind und denen, die neu hinzukommen oder die sich abgewandt haben, sondern es geht darum zu zeigen, dass die Gnade für alle reicht, sowohl für die, die dabei bleiben, als auch für die, die dazukommen, für alle Menschen. Das ist sozusagen das Fazit und am Ende steht ein großes Fest, wird das Leben gefeiert und die Gnade Gottes. Eine schöne Geschichte, die mehr sagt als tausend andere Worte. Gibt es dazu Fragen? Ich sehe, da einen ich sehe da einen Zusammenhang zu der anderen Geschichte im Neuen Testament, äh, und zwar äh, die äh, Weinbergarbeiter, ja. die am Tage mehrfach äh, angeworben werden und jeder erhält den gleichen Lohn. Nicht? Und da ist der Unterschied zwischen menschlicher Gerechtigkeit <lacht> äh, und im Sinn und, und, und Gottesgerechtigkeit. Genau, es ist eigentlich ein ähnliches Fazit. Ja. Wer die Geschichte nicht kennt, auch ein Gleichnis von Jesus, wo es um die Güte und Gnade Gottes geht und um, die, um seine größere Gerechtigkeit. Es arbeiten Menschen auf einem Wald, einer Weinberg und die einen fangen ganz früh an, dann werden mittags neue geholt und abends kurz vor Schluss noch mal neue, aber am Ende bekommen alle den gleichen Lohn obwohl sie ganz unterschiedlich lange gearbeitet haben. Das wirkt erstmal ungerecht, aber im Blick auf die Güte und Gnade Gottes will es sagen, es reicht für alle. Dann kommen wir zum Gut. Islam. Ja, Gnade von Seite des Islams. Wir haben ja jetzt auch schon äh, eigentlich vieles gehört, was ich auch so noch mal übernehmen kann. Wenn ich an die Gnade im islamischen muslimischen Kontext denke, dann Denke ich auf jeden Fall an zwei besonders ähm, starke Namen ähm, Gottes. Und das ist, ähm, das haben wir schon gehört, Rahman und Rahim. Ähm, der Koran beginnt auch mit Bismillahir Rahmanir Rahim. Und Gott offenbart sich im Koran äh, sehr oft, weil, ähm, wie wir es vorhin auch gehört haben, bis auf eine Sure im Koran beginnt jedes Kapitel mit Bismillahir Rahmanir Rahim. Und ähm, was bedeutet das? Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Also Gott ähm, schreibt sich schon mal diesen Namen zu, die Barmherzigkeit, ähm, diese Eigenschaft als Allerbarmer zu sein. Und ähm, ähm, Gott schenkt quasi den Menschen vieles oder alles, was es eigentlich von sich aus davor nicht verdient hätte. Ähm, sei es das Leben. Sei es ähm, das Ganze, was wir auf der Welt haben. Was brauchen wir als Menschen zu existieren? Sauerstoff, wir haben ähm, unterschiedliche ähm, Nahrungsmittel, wir haben Früchte. Ähm, und hier ist es ganz wichtig, im muslimischen Kontext, die Gnade Gottes, die, Barmherzig -Gott, die Barmherzigkeit Gottes ähm, zu sehen und sehen zu wollen. Weil wenn ich jetzt die Natur anschaue, die Biene... Ähm, manifestiert die Barmherzigkeit Gottes mit der Produktion des Honigs. Hm. Ich esse diesen Honig zwar beim Frühstückstisch vielleicht ohne zu denken und oder zu sagen ah ja wie schön wie lecker oder mir schmeckt eigentlich der andere Honig viel besser. Aber die diese Bienen, dass sie quasi diesen Honig produzieren, die, ähm, die das ist eine Gnadengabe Gottes und dass ich dann quasi von dem profitieren kann. Ähm, zeigt die Liebe Gottes dem Menschen. Wir haben jetzt auch öfters äh, die, ähm, die, die, das Beispiel mit der Mutter gehört. Ähm, wenn ein Kind ähm, ähm, in einem Zuhause quasi wohnt oder geboren worden ist und ähm, die, die Eltern kümmern sich um dieses Kind. Die, äh, das, die Temperatur vom Zimmer wird demnach eingestellt, ähm, weil das Kind einfach nicht dazu selber fähig ist, zu sagen, ja jetzt ist mir kalt, ich äh, bräuchte ein bisschen Wärme oder jetzt ist mir zu warm, ein bisschen Kälte und da kümmert sich quasi jemand um dieses Kind. Und ähm, so ist es auch eigentlich mit uns. Gott hat die, das ganze Universum für den Menschen oder für alle Geschöpfe eigentlich in der besten Art und Weise erschaffen und das durch die Barmherzigkeit Gottes. Und hier ist es eben ganz wichtig aus muslimischer Sicht auch diese Barmherzigkeit mit Dankbarkeit äh, entgegenzuwirken. Wir ähm, beten zum Beispiel fünfmal am Tag. Und das ist eine Art und Weise zu zeigen, dass man Dankbarkeit, ähm, Dankbarkeit gegen Gott zeigt. Ähm, weil wir Menschen sind keine Wesen, die auf Augenhöhe mit Gott existieren. Aber Gott nimmt es sich quasi an, mit dem Menschen ein persönliches Gespräch fünfmal am Tag anzugehen. Und äh, mit meinem Auftreten beim Gespräch ist das quasi so ein, ja, Danksagung gegenüber Gott und deswegen ähm, hat die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes quasi auch in der Hinsicht eine Rolle, dass der Mensch ähm, das auf sich nehmen soll und ähm, diese ähm, Gnade quasi ähm, visualisieren oder durch diese Gottesdienste quasi nochmal zeigen soll, dass es angekommen ist, diese Gnade. Ich habe jetzt von ar rahman und Rahim gesprochen. Ähm, das ist jetzt ähm, folgendermaßen, Rahman ist der Name Gottes, der ähm, als Allerbarmer ähm, definiert wird und hier ist die gesamte Schöpfung gemeint. Also jedes Geschöpf ist von dieser Barmherzigkeit, dieser besonderen Barmherzigkeit Gottes betroffen, egal ob diese Menschen ähm, muslimisch sind, Egal, ob sie überhaupt einer Religion angehören, egal welchen Geschlecht sie haben, welche Hautfarbe sie haben, egal welche Identitäten sie haben. Diese spezielle Ar Rahman, ähm, ähm, Barmherzigkeit Gottes, richtet sich an alle Menschen. Und dadurch, dass der Mensch den freien Willen hat, wie wir es auch im Christentum und, und ähm, im Judentum auch, ähm, kennen, ähm, darf der Mensch sich dazu entscheiden... Ähm, diese Barmherzigkeit entgegenzunehmen oder eben Dankbarkeit in der Hinsicht zu zeigen. Und wenn diese Dankbarkeit nicht gezeigt wird, dennoch ist diese Eigenschaft Gottes Er-Rahman zu sein, manifestiert sich diese Eigenschaft auf den Menschen. Er-Rahim ist wiederum ein etwas spezieller, eine etwas spezielles Erbarmen, Barmherzigkeit, die sich besonders an Glaubende und Gerechte und Wahrhafte richtet. Wir glauben, da, ähm, wir, wir glauben daran, dass ähm, bei jeder Erschaffung des ähm, Geschöpfes, sei es jetzt Mensch, Natur, Tier, dass ähm, die Eigenschaften, die Einheitsreflexionen Gottes sich auf den Menschen manifestieren. Und das ist auch ein Zeichen, Gott ist barmherzig und möchte von uns Menschen auch die Barmherzigkeit. Wir sollen unsere Nächsten mit Barmherzigkeit, mit der Eigenschaft Gottes quasi ähm, ähm, ja, wir sollen diese Barmherzigkeit verinnerlichen und ähm, unseren Nächsten ebenfalls zeigen. So heißt es in einer prophetischen Überlieferung, wer sich anderer nicht erbarmt, der wird auch kein Erbarmen finden. Also müssen wir quasi, wenn wir um die, bei der Gnade sind und Vergebung bitten und im Koran kommen auch sehr viele Prophetengeschichten, wie zum Beispiel im Ersten Testament die Rettung von der Noahs Ereignis, und da spricht man zum Beispiel auch von der Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes wurde quasi die Arche Noah und die Menschen und Tiere da drin erbarmt und gerettet. Und ähm, wenn wir quasi als Menschen ähm, auf die Gnade Gottes hoffen, dann ist es für uns auch wichtig, dass wir untereinander auch diese Gnade zeigen. Und ähm, genau. Und, und so heißt es, ähm, ein, ein Gelehrter aus dem 7. Jahrhundert, El-Iskenderi, sagt, schließe in deine Barmherzigkeit und dein Mitgefühl alle Tiere und alle Kreatur ein und sage nicht, dies ist leblos und hat kein Bewusstsein. Denn für gewiss hat es das. So lass, was existiert, sein, wie es ist und sei all dem gegenüber barmherzig. Angesichts der Barmherzigkeit des Schöpfers inmitten seiner Schöpfung. Also, wir sollen barmherzig mit unserer Umwelt umgehen und dadurch auch erhoffen, dass Gott mit uns einst barmherzig ähm, umgehen wird. Und ähm, vielleicht. Ähm, kennen viele auch Yunus Emre, er ist ein islamischer Mystiker und Dichter aus dem 13. Jahrhundert und er sagt zum Beispiel, die Geschöpfe liebe ich des Schöpfers Willen. Also auch hier ist die Barmherzigkeit sehr eng mit der Nächstenliebe auch verbunden und ähm, es ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, ähm, auf die wir auch tatsächlich hoffen, sondern eine Eigenschaft, die wir uns Menschen auch aneignen sollen und untereinander auch pflegen sollen, zu zeigen. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, das Beispiel hatte ich mal gehört und dachte ich, ich bringe das jetzt hier mit. Und zwar, wenn ich jetzt sage, der Regen ist eine Art Barmherzigkeit Gottes. Nicht, weil es aus Wasser besteht. Allein das Wasser ist nicht die Barmherzigkeit, weil Wasser als Tsunami in Form von einer Tsunami kann zerstörerisch sein. Aber wenn ich jetzt mal an das Phänomen Regen denke, das Verdunsten der Wassertropfen und Hochsteigen und dann Kondensieren und, und dass das quasi als Regentropfen von dieser Höhe quasi runter tropft, aber uns nicht verletzt. Warum verletzt es uns nicht? Weil Gott es in Namen mit, mit Bismillah, mit dieser Bismillahirrahmanirrahim mit der Barmherzigkeit herabsenden lässt. Und diese Tropfen sind dann quasi als Barmherzigkeit auch in dieser Hinsicht zu verstehen. Man sagt auch, das Paradies ist zum Beispiel nicht allein deswegen schön, weil es das Paradies ist, sondern weil die Namen Gottes und die Barmherzigkeit Gottes darin verhaftet ist. Und das ist eben sehr wichtig. Man unterscheidet ja von Sehen und Schauen. Und dass man da quasi versucht, die Barmherzigkeit sowohl in der Schöpfung zu erkennen... Und ähm, als auch natürlich, wenn die Schöpfung so viel Barmherzigkeit in sich birgt, kann ähm, nach unserer Verfassung eben nur ein barmherziger Gott dahinter sein, ähm, der quasi ähm, ähm, sich auch so oft im Koran als Barmherziger manifestiert, sodass wir quasi auch daran festhalten können. Das heißt nicht, dass Gott auch nicht straft, auch diese Eigenschaft hat Gott, aber es kommt auch in vielen Stellen vor, dass die Barmherzigkeit Gottes der Strafe Gottes überwiegt, weil wir Menschen eben immer dazu uns antrainieren sollen und aneignen sollen, auch in uns die Barmherzigkeit herauszukristallisieren. Und jetzt kommt ein äh, ähm, ja, Monat, wo die Barmherzigkeit Gottes sich am meisten auch manifestiert oder wo wir die Barmherzigkeit am meisten vielleicht auch ähm, spüren können. Und das ist Ramadan. Ähm, man spricht auch, der Ramadan ist quasi der Monat, wo die ähm, genau, Barmherzigkeit Gottes sich am meisten zeigt. Es ist eine Zeit für MuslimInnen, wo sie ähm, sich zurückziehen können, von dem ganzen Alltagsstress oder auch natürlich ähm, in die spirituelle ähm, Reise sich begeben sollten, natürlich äh, neben den ganzen weltlichen Pflichten, ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn Ramadan eintrifft, dass wir dann sagen, okay, jetzt arbeite ich nicht, jetzt habe ich keine Verpflichtungen, so natürlich nicht, aber dass man quasi sich die Zeit nimmt und nochmal einen Schritt vielleicht zurückgeht und ähm, schaut, ähm, Kontemplationen eingeht, dass man die Natur sich betrachtet, dass man die Barmherzigkeit in sich nochmal kristallisieren möchte und die die Schönheiten Gottes quasi nochmal sich vergegenwärtigt. Und natürlich auch in der Hinsicht die diesen Aspekt des Teilens in diesen Fastenbrechabenden teilt. Und, und ähm, genau deswegen geht es nicht anders, wenn man über die Barmherzigkeit Gottes redet, dass man da auch nochmal für sich als Menschen einen Teil daraus nimmt ähm, und die Reflexion Gottes quasi ähm, vergegenwärtigen lässt. Das kann ich vielleicht so im, äh, so im Raum stehen lassen. Vielleicht kommen mir jetzt nochmal Fragen und dann könnten wir vielleicht nochmal tiefer eintauchen. Ähm, Genau, aber vielleicht so viel erstmal zur Gnade und Barmherzigkeit kommen. Gibt es Fragen? Also ich habe eine Frage, das Zitat, wo es darum ging, dass die ganze Schöpfung sozusagen Ausdruck der Gnade ist oder der Barmherzigkeit. Wo war das her? Das, was ich gelesen habe und ja? gesagt habe, gelesen. Gelesen habe, da wo wir ähm, ähm, auch den leblosen. Genau, genau von Elie Scandalie. Das ist ein Gelehrter aus dem 7. Jahrhundert. Hm. Genau. ist ja ein sehr ökologisch umfassender ja. Barmherzigkeitsbegriff. Genau, auf jeden Fall. Ähm, weil manchmal finde ich, wir Menschen tendieren dazu, ähm, leblose Gegenstände ja. auch einfach nur so ähm, ja, ja. blöd zu bedienen. Auch da sollte man aufpassen. Genau, auch dieser Holz war mal ein Baum und, und hat vielleicht seine Aufgabe sehr schön und richtig ähm, vollzogen. Ja. Aber vielleicht genau in dem Kontext die Frage ähm, auch nochmal an Herrn Nachama und an äh, Gregor Hoberg: Inwieweit kann man auch so diesen, die, ähm, diesen Bezug zur Umwelt oder der Schöpfung der oder wenn man so möchte, die Schöpfungstheologie, auch inwieweit findet man sie auch wieder in der jüdischen als auch in der christlichen Tradition? Schon in der Frühzeit oder auch später? Oder in der Bibel direkt? Naja, ich würde mal so sagen, wie ich das vorhin ja auch versucht habe auszuführen, also Gerechtigkeit ist eine Gnade Gottes. Die Schöpfung als Ganzes ist eine Gnade Gottes. Also ähm, ich würde das einfach mal so in sich stehen lassen: von Barmherzigkeit über Cheset, über die auch Anmutigkeit bis hin eben zur Gnade. Das bildet sozusagen eine Einheit, die am Ende das Wirken Gottes für den Menschen eröffnet. Also man hat am Ende durch die Gnade und die Barmherzigkeit die äh, Möglichkeit überhaupt, das alles zu erkennen. Das ist ja auch eine, äh, eine, äh, eine Gnade in sich. Insofern denke ich schon, dass dieses, dieser Dreikampf, das ist sozusagen eigentlich äh, sozusagen, äh, das, was Gott äh, in die Welt gibt, von der, vom Lichtwerden bis zur Beseelung äh, alles äh, Lebendigen, bis hin äh, zu der äh, Situation, ja, uns sind die Kräuter und Pflanzen sozusagen zum Essen äh, äh, gegeben, aber äh, man darf auch äh, äh, zum Beispiel fruchttagende Bäume äh, nicht einfach so mal zum Spaß umhauen, sondern eigentlich nur dann, wenn von ihnen eine Gefahr ausgehen würde, der Ast herabbricht und die man erschlagen könnte oder ich weiß was. Also da sieht man sozusagen, die Gnade äh, Gottes, die ist schon sehr umfassend, würde ich äh, äh, einfach mal äh, sagen. Und ja, in jedem Stück Essen, also äh, auch im Honig natürlich, <lacht> äh, steckt äh, die äh, Gnade drin, dass wir das eben genießen können und essen können. Und äh, äh, es ist ja nicht nur ein Genießen jetzt, so naja, Schmeckt gut, sondern es ist ja ein, ein Genießen, das dazu beiträgt, wenn man es äh, jetzt nicht übertreibt mit dem Honig oder mit, äh, mit anderen Dingen, äh, sich zu erhalten, also den Körper zu erhalten, das, das Leben zu erhalten, das die, am Ende dann in die nächste Generation äh, äh, zu geben. Also ich finde, das sind schon drei Kernbegriffe, die also aus gutem Grund, sowohl im Morgengebet, im Abendgebet als auch an diesem tisch Dankgebet äh, äh, eben enthalten sind und deshalb äh, eigentlich über den Mund eines äh, gläubigen Juden mehrfach am Tag kommen sollten. Ja, also das unterscheidet sich im christlichen Denken und Glauben gar nicht. Also das kann man quasi eins zu, ein, eins, zu eins so übernehmen. Das Einzige, was ja dann bei uns nochmal eine Spezialausformung erfährt, ist die, mhm. die Personalisierung der Gnade sozusagen in Jesus Christus. Aber ansonsten was die Schöpfung angeht, ist es alles genauso wie in der jüdischen Tradition oder ähnlich auch wie in der, in der muslimischen? Ja, das war für mich sehr schön zu hören, dieses, also für mich ist es das, das Bild von ähm, liebevoller Zuwendung Gottes von allen dreien, das war sehr schön. Ähm, ich hänge jetzt noch ein bisschen an dem Sie sagten, Herr Ober, Sie sagten, ähm, äh, dass es unverfügbar wäre und an diesem unverfügbar hing dann weiter... Ja, also wir haben jetzt gehört von Nahrung und von gutem Leben und von Barmherzigkeit. Und wie ist es mit Unglück, wie ist es mit Katastrophen, mit, ähm, ja, wie ist das? Ist das Ungnade? So, das ist die Frage jetzt. Ja. Ich kann ja mal anfangen. Also ich würde erst mal so sagen, wenn man sich die, bibel anguckt wie, sie, äh, wie, wie die geschichten dort erzählt sind dann ist es schon so dass missgeschick äh, oftmals äh, damit zusammenhängt dass eben äh, gnade gottes dort nicht waltet aber fangen wir schon an bei kain oder äh, auch bei sodom und Gomorrah, dann sind es natürlich menschen die äh, da schlecht handeln und wo es dann sozusagen für diejenigen, die sich davon nicht lossagen können, Konsequenzen hat. Und so würde ich immer sagen, ist das Handeln Gottes am Ende auch so ein pädagogisches Abbild, wo man eben sehen kann, es, da sind sehr klar Grenzen gesetzt, gezogen, sichtbar gemacht und der Mensch hat die Möglichkeit, Anders als die Engel. Die Engel sind Gottes Geschöpfe und müssen genau das tun, was Gott sagt. Hingegen, die Menschen haben eben einen freien Willen und können auch auf die andere Seite der Linie gehen. Und das hat dann eben Konsequenzen. Dass es auch Situationen gibt, wo man das hinterfragen kann also in der geschichte von äh, jona äh, der sagt ja dann also warum er da flieht und seinen auftrag nicht annimmt wie ich den laden hier kenne wirst du wieder gnade walten lassen und ich muss da predigen und äh, den leuten die strafe androhen und du wirst in einer barmherzigkeit gnade walten lassen und, und den, äh, das verzeihen und äh, daran sieht man ja, an dieser Geschichte, finde ich, sieht man sehr, sehr deutlich, äh, wie das ist. Das ist sozusagen ja nicht eins plus eins, also einer übertritt die rote Linie und äh, auf, Straf, Strafe folgt aufs Füßchen, sondern äh, da ist immer noch die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes die äh, Möglichkeiten äh, übrig. Das, finde ich, sagt dieser Prophet, Jona beschreibt es in ganz wunderbarer Form und so ist es ja auch. Ja, ich könnte vielleicht ähm, drei Antworten geben. <lacht> Und zwar ähm, gibt es die Vorstellung tatsächlich, ähm, auch, auch wie wir es jetzt gehört haben, als Strafe quasi, dass etwas ähm, passiert, ähm, als ein Zeichen für die Menschheit, dass man da quasi sich Lehren daraus ziehen soll. Ähm, ich würde mal sagen, kein Mensch würde sich freiwillig unter das Messer stellen oder legen. A, es sei dahin, ähm, es handelt sich um eine Operation. Und warum sind wir Menschen, ähm, gehen wir selber ähm, bewusst unter, unter Messer, wenn wir wissen, ähm, es ist eine Operation, weil wir davon ausgehen, es ist was Gutes für mich und man vertraut diesem Chirurgen. Und manchmal schaut, schauen Sachen auf der Welt so aus, als ob sie ähm, gnadenlos wären, als ob sie ähm, ja, schlecht wären. Aber wir können das nicht beurteilen, weil wir die ganze Weisheit dahinter nicht kennen. Also manchmal ist tatsächlich ähm, auch eine ähm, Flut oder eine Katastrophe, die wir als Katastrophe sehen würden oder einstufen würden, vielleicht bringt das was viel Besseres mit. Wir hatten jetzt öfters Mutter gehört, selbst ähm, die Geburt ist schmerzvoll, aber bringt Schönes herbei. Und ähm, das ist ein zweiter Aspekt. Und als dritter Aspekt die Prüfung. Ähm, wir Musliminnen ähm, ja, glauben daran, dass, dass diese Welt ein Ort der Prüfung ist und Gott ähm, testet uns auch in der Hinsicht. Was macht wahrscheinlich Kübra, wenn sie in einer schwierigen Situation ist? Gibt sie direkt die Hoffnung auf, das Vertrauen auf oder bleibt die Hingabe noch bestehen und ist das Vertrauen noch da? Und, und ähm, hat, die, hat sie dann Geduld und auch in der Hinsicht sehen wir sehr viele ähm, Koranpassagen auch jetzt bei Hiob ähm, oder auch bei ähm, Noah, ähm, auch wenn sich jetzt die Geschichten tendenziell ähm, mit, mit dem ersten Testament auch äh, etwas ähm, ähm, ändern, ist bei uns zum Beispiel Hiob, der ähm, ähm, nicht klagt. Er ist, ähm, obwohl er so viele Krankheiten hat, sagt er, okay, ähm, das, das halte ähm, ich aus. Und wenn Gott mir das ähm, ähm, gegeben hat, dann weiß Gott schon, ähm, was er damit ähm, ähm, mir sagen wollte. Und, und da haben wir eben die Hingabe, die sehr, sehr ähm, ja, im Vordergrund ist. Also ich finde es auch eine sehr, sehr schwere Frage, äh, auf die uns alle drei Heiligen Schriften keine einfachen Antworten geben. Weil es ist ja auch schwer zusammenzukriegen, wenn man davon ausgeht, dass von Gott die Gnade kommt, dass er da der ist, der davon unendlich viel zur Verfügung hat. Dann kriegt man das natürlich nicht zusammen mit schlimmen Dingen, die passieren, mit Katastrophen oder dem Bösen. Ich finde da immer, wo Menschen mit im Spiel sind, wo sie die Ursache sind für eine Katastrophe, wo sie mit drin hängen durch ihr Handeln. Da machen sich die Menschen es oft sehr leicht, indem sie sagen, oh, wo ist denn jetzt Gott? Und da hast du mal gesagt, fand ich, fand ich sehr nachdrücklich, wenn man jetzt auf, zum Beispiel auf Auschwitz guckt, dieses, dieses Schlimmste aller Menschheitsverbrechen, da wird ja schnell gesagt, ja, wo war denn jetzt euer Gott? Und da hast du mal gesagt, da müsste man doch eigentlich fragen, wo waren denn die Menschen? Das Sag doch, ich auch immer. Sagst du ja immer. Und das ist genau die Frage, die einem da, wie soll denn Gott mit seiner Gnade durch Menschen handeln, die sich vollkommen von ihm abgewandt haben, ja, also de, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt aber natürlich eine Naturkatastrophen und wie jetzt das Erdbeben in der Türkei, in Syrien, im Grenzgebiet. Und da fällt es mir wahnsinnig schwer, das als Prüfung zu sehen, als Strafe und wie du es beschrieben hast. Und ich, ich kann das nicht zusammenkriegen mit der Güte und Liebe Gottes, sondern ich kann die dann nur noch erkennen, sozusagen in dem wie darauf reagiert wird. Also, dass den Menschen dann doch ihr, ihr, ihr Mitleid entdecken, ihre Nächstenliebe und da hinfahren, helfen, Zuwendung geben und den Menschen, die dann betroffen sind, helfen, da, da entdecke ich Gottes Liebe. Aber in diesem Ereignis selbst, was so viel Leid hervorgebracht hat, das kriege ich persönlich nicht zusammen. Aber ich würde immer äh, so sagen, also, ich habe gerade vor kurzem äh, äh, mit einem aus meiner Gemeinde gesprochen, der... Äh, vor einer Beerdigung zu mir sagt er, Gott hat uns das Leben geschenkt und jetzt nimmt das wieder weg Da sage ich bin nicht so sicher ob er uns schenkt ich würde sagen er leiht es uns es ist geliehen es ist geliehene Zeit und diese geliehene Zeit die kann jetzt zu Ende sein und das ist sagen wir mal am Ende diese Situation mit er auf der Erde auf der wir leben die uns eben, ja, viel Sicherheit geben kann, der wir auch viel zumuten, weil wir sie überdüngen und ich weiß nicht, was alles äh, wir der, der Welt zumuten, aber auf der anderen Seite, die uns auch zeigt, äh, also 1 plus 1 ist nicht immer zwei, sondern ist vielleicht auch mal elf. Also es ist etwas anderes, als wir äh, uns immer äh, sozusagen in unserem For Fortschrittsglauben und in, den, in dem Glauben, wir könnten alles beherrschen, künstliche Intelligenz und ich weiß nicht was. Und dann kommt sowas und äh, äh, äh, schlägt äh, natürlich insbesondere brutal diejenigen, die es tatsächlich trifft, äh, mit einer ganz großen Härte, äh, den Menschen bringt ihn zurück, eigentlich aus dem 20. Jahrhundert in die, in die Urzeit, wo die äh, gewaltigen Kräfte äh, sozusagen uns zeigen, wie klein wir äh, am Ende sind. Aber natürlich, der, es ist äh, schwer zu akzeptieren, es ist schwer zu äh, begreifen und es ist auch äh, aus meiner Sicht immer wieder eine Herausforderung, an uns alle dann zu teilen und äh, zu helfen. Hier nochmal zu schauen, was kann ich als Mensch machen und... Ja, äh, wo ist mein ein Anteil? Und, und wir ähm, prahlen ja auch immer so, wir haben diesen freien Willen, ja, dann setzt diesen auch mal ein, <lacht> wenn es gefordert wird. Ähm, ja. Mhm. Schön. Und in dem Zusammenhang will ich nur mal eins sagen: weil Ich selber bin, bin mal in Los Angeles gewesen, als so ein Erdbeben mhm. ablief. Und natürlich gab es da auch äh, beschädigte Häuser und Brücken und, und anders. Aber am Ende ist da, sagen wir mal, 90 Prozent, weiß nicht, vielleicht sogar 95 Prozent erdbebensicher gebaut. Also auch das ist schon etwas, was wir theoretisch können könnten. Also das ist jetzt nicht der, der etwa den Opfern die Schuld gegeben, sondern das zeigt einfach nur mit dem, was wir in diesen letzten 2.000, 3.000 Jahren die wir jetzt sagen wir, wirklich Technik Fortschritt äh, in, in großen Sprüngen äh, von ja, von Generation zu Generation machen konnten, äh, dass wir eigentlich die Möglichkeit hätten auch da sagen wir mal, für mehr Sicherheit äh, äh, zu sorgen. Also das war alles kein, kein schönes Erlebnis, möchte es auch nicht normal erleben. Aber äh, wenn ich jetzt diese Bilder der Zerstörung gesehen habe, dann ist das natürlich, also sagen wir mal, gemessen äh, daran war da, war da wenig äh, passiert. Also so wie ich es jetzt verstehe, ist es, ähm, ja, also es gibt entsetzliche Schicksale einfach auch von einzelnen Menschen, das nee, Wissen so. wir. Und äh, die wie ist das jetzt? Also die, die Gottes Gnade schützt uns nicht oder macht uns nicht sicher? Das mhm. ist das Unverfügbare macht uns nicht sicher vom, vom eventuell entsetzlichen Schicksal. Aber vielleicht aber so etwas: Er begleitet uns. Mhm. So vielleicht in die Richtung. In die Richtung würde ich sagen ja. Also Häuser kann man heute fast erdbebensicher bauen. Das Leben nicht, habe ich mal gesagt. Also, es gibt dieses Gefühl, dass der Boden schwankt, dass man den Boden an den Füßen verliert. Das gibt es ja in jedem Leben, wenn schlimme Dinge passieren. Kann ein Unfall sein, eine plötzliche Krankheit. Dafür sind wir nicht gefeit, Aber die, wenn, wenn man geübt ist oder wenn man, die, wenn man es schafft, in Verbindung zu sein mit Gott, dann spürt man, vielleicht nicht in dem Moment, aber im Rückblick, dass, das, dass selbst diese Situation das ganze Leben umwölbt ist von, von Gottes Gnade. So würde ich es mal beschreiben. Auf jeden Fall. Also, ich könnte auch dem nur ergänzen: nur weil Gott gewisse Sachen zulässt, heißt es das nicht, dass Gott auch darin wohlgefallen hat. Und ähm, das ist tatsächlich auch ähm, sehr wichtig. Genau. Ja, vielen Dank. Da sind wir sehr weit vorgedrungen. Und das heißt, wir werden das Gespräch fortsetzen. Eine herzliche Einladung ergeht an Sie. Wir in zwei Tagen oder fast zwei Tagen beginnt der Ramadan. Deshalb wird das nächste Mal die Einladung zum Lesezeichen verbunden sein mit einem Fastenbrechen. Sie sind herzlich eingeladen. Wir laden ein am 19.04. zu uns in die Morinstraße. Das ist ein hey. Mittwoch. Also anders als jetzt ist es kein Lesezeichen, sondern ein Mittwoch. Genau, genau. Und genau auf der Internetseite können Sie das wahrscheinlich dann auch noch mal finden. Genau. Die Morgenstraße 34 ist das forum Dialog. Ein anderer Ort, ein anderer Tag. Genau. Fasten ist das Thema, Lesezeichen. Und dann wird auch gemeinsam das Fasten gebrochen, gegessen, getrunken. Wir sind eingeladen von unserem muslimischen Partner und freuen uns sehr, wenn Sie da mit dabei sein können. Für diejenigen, die wissen ungefähr, wo, wo das Bundesjustizministerium ist, also sozusagen wirklich leicht zu finden. Und ein Letztes. Schon übermorgen können Sie uns wieder erleben, zu dritt. Da äh, sind wir in der Marienkirche um 19 Uhr und werden über den Tod aus der Perspektive der drei Religionen sprechen. Und dann ist es, sind es Referate, die auch bebildert sind. Also da gibt es dann auch was zu sehen. Wenn Sie da Zeit haben, übermorgen 19 Uhr in der Marienkirche. Und ansonsten einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie Gott behütet. Amen.